<lacht> Willkommen Leute, mein Name ist Sergio und nach diesem komischen Einstieg von dem Dude begrüße ich euch recht herzlich zur dritten Folge von The Adventure of Captain Spirit. Okay, um, ich weiß gar nicht, dass dieser Chris hier so ein paar Aktionen macht, wenn ich um, gar nichts mache. Ich nehme die Folge jetzt auch im Anschluss von der zweiten Folge auf. Und dann ist diese Aufnahmesession, nenne ich sie mal erstmal zu Ende. Dann lade ich die Folgen hoch, gucken mir erstmal, ob er Resonanz hat und nehme dann Folge 4 auf. Ich nehme schwöre kann ich glaube ich erstmal ignorieren. Ich glaube für so eine. Für, ich glaube, ich kann jetzt erstmal so ein paar Quests machen, dann brauche ich den, brauche ich die nächsten Anzug, dann kann ich wieder ein paar Quests machen und so weiter. Ich glaube, so ist das. Also ich gehe mal davon aus, weil sonst kann ich hier gerade nichts Besonderes machen. Ich kann mir mal die Aufgaben angucken. Ich könnte Master 2 spielen, aber dafür muss ich erstmal Papas Handy entsperren. Äh, uh, das Stark, beim Ich weiß immer noch nicht, wer Mantroid ist. Ähm, irgendwo vergraben. Ich muss beim Teil der Karte zusammenzügen, um den Weg zu finden. Ah, ich brauche also noch einen zweiten Teil der Karte. Und den Schneemann. Ähm, okay, warte mal. Da war doch so eine Pistole drin gewesen. Also so eine Spielzeugpistole und das Handy von, vom Vater habe ich auch schon gesehen. Ich könnte den Vater mal einfach, der Kleine könnte den Vater einfach fragen, so, Papa, wie ist der Code von deinem Handy? Sag mir den mal, Bitch. Ich weiß es nicht. Aber mal hier die Spielzeugpistole ansehen. Sorry, Papa. Es <lacht> ist Krieg. Okay, auf Vater schießen. Ah, nein, mach das. Ah, ich glaube, das war dumm. Ah. Headshot. Oh, cheap shot. I'm going down. Okay, er nimmt's mit Humor. You can't kill the zombie jock no way that was a headshot mm -hmm. i am a super zombie well i'm a superhero can't argue with that zombie down okay captain spirit strikes back da ja, ich hab die gebungen geschafft hallo jetzt soll er wieder fuß äh basketball weiter Ah, das sind die bierdosen und das Geschirr, da kann ich Mehrer Spülung! <lacht> oh, macht das Spaß. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Ach, er das Glas kaputt gemacht. Ah, shit. Toll gemacht. Du kannst die Scherben immerhin rausnehmen, Alter. Beer Wolltest du nicht Ziel Zielübungen machen, Alter? Pulverisieren. Ja. Yeah. Can mm. Das ist zu schwach dafür. Das ist süß. Das ist mega süß. Okay, die Postkarte haben wir hier. Und das Handy vom Vater. Oder dem Laptop. Benutzen. Ich glaube, da gibt es jetzt Anschluss von my hot dog, Fuck. Was zum Fake ist das da? Was ist das? Sieht aus wie. Sieht. Wie, entweder wie. Ja, das sieht mehr aus wie Chrome. can see dad selling homes woah is he getting us tickets again best dad elf oh, that would be a blast being a freight hopper choo, -choo. um oh those are dad's pages also stats von so manschaften okay mal sehen nee das hatten wir ja gerade ab ah, There is my hot okay, I'm trying ja, das ist dasselbe. Ansehen. I'm sure I can beat my high score on Party 2. Okay, wir werden schon dem Rekord knacken. pin code. What is it? I don't know. Okay. Come on, come on, Dann müssen wir vielleicht den Vater. Man könnte vielleicht zum Vater gehen und fragen, hey, Baba, wie ist der Code? Habe ich gerade irgendwas? Nee, keine Super schritt Reden. Okay, der lässt nicht mit sich reden. Muss ich wenn nicht den Weg der Ofen Scheid hinzufügen? Jetzt wird er der Flames reinmachen, alter. Glaubst du davon? Oh, oh, shit, okay. Das war cool. Aber... Ah, okay, jetzt kann ich hier eine super Inaktion machen. Verbrennen! Ich brennt die Bude nieder, Alter. Das war's? Das war auch gut. Das war verbrennen. Nicht von uns, das ist immer meine. Ich geh in mein Vaters Zimmer. Fadi. Pff, findet der Vater auch okay. <lacht> cool. Größenmarkierung. I'm too old to be measured now. Right? 17, der ist jetzt 10. Okay. Der Junge ist jetzt 10 Jahre alt. Schrank. Ah, vielleicht ist hier irgendwas drin für die I wonder what dad keeps Das frage ich mich jetzt auch, was war der da drin auch, dass er es das abschließen muss? Hm, Zigarren. Das Bett. Parfüm. Baseballschläger. Eine Lampe. Unsehen. Zeichnung. I okay. Mann, die Folge ist jetzt auch schon wieder zur Hälfte um und ich hab noch nichts. Ich hab noch nichts entdeckt. Okay, war da. Der, der Vater war schon mal sehr, sehr wütend. Komisch. Ich. Ich. Ich gerne es nicht. Also, wenn ich dem Vater im Weg stehe. Hey! Vater! Vater! <lacht> Autoschlüssel! Jo, ich fahre jetzt als 10-jähriger Fahrrad! Das mache ich jetzt! Als wenn? Never. Nein, oder? <lacht> das geht doch nicht. Das. Nein, das geht doch jetzt nicht ernsthaft, oder? Never. Ja, ich bin jetzt. Ich bin zwar erst 10 Jahre, alt, aber ich fahre jetzt Auto. Du Wichser. E. Kraftantrieb. Yeah. <lacht> okay, mein Kostüm muss... Mein Kostüm muss fertig sein. Scheiße. Ich dachte, ich habe jetzt richtig viel Spaß. Und fahre einfach das andere Häuser nieder. Manu. Man legt Ich brauche noch eine Brille. Also eine Maske. Und ich brauche noch... Andern Shit. Wie so eine Armende, was das auch immer ist. Ich kette das echt nicht. Ich gehe das nicht. Ich guck mir gleich irgend so ein Guide im Internet an. Oh, TV. <lacht> Einschalten. <lacht> oh, ich bin so ein Spasti. Gleich so im Hintergrund so die Fernbedienung. Ding. Alter. Nein, der Fernseher funktioniert so nicht diese <lacht> <lacht> also für so eine Weltkrieger Wunsch bist du Wikinger Bu der äh, Haistache spielen Na oh, ne, das ist so ein langweiliger Shit. The Shark Stinger is looking for victims. Ich ich werde es echt ne. Here comes the card. Muss sein, das Spiel aber sehr cool. Ich wegen diesen ganzen Details nichts tun. Eingreifen! Eingreifen! Oh, ist der kleine Süß! Ich gehe das echt nicht spielzeug. Schließen wir den Schrank mal. Oh, ein Basketball. Werfen. Oh, darf ich jetzt werfen oder wirft er alleine? Oh, war das. Oh, war das sweet. Oh, als ob du das nicht werfen kannst, what the fuck? Zeichnung. Watch out, super villains! Today I make my own superhero costume. Ich gehe echt nicht. Das Android Team. Every superhero team needs a supervillain team. Geheimkarte. Entschlüsseln. Time for Captain Spear to put these pieces together. Ah, lol. Eins ist da, zwei ist da, drei ist da und vier ist im Wald. Okay, das heißt, ich sollte als erstes am Baumhaus hin. Achso, man muss es noch drehen. So. Nee. Okay, jetzt bin ich überfordert. Ah so, vielleicht. Ah, man muss es auch noch bewegen. Lol. Hä? Jetzt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und wie ist hier was? So, nee. What the fuck? Okay, ich, ich, ich, ich kann das einfach nicht entschlüsseln. Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Ah, warte mal. Hier ist eine Street. So vielleicht. Es könnte Sinn ergeben. die vier ist dann so das entschlüsseln? Nee. These pieces together. Das sind scheint doch nicht. Es wird so am meisten Sinn ergeben irgendwie. Hä? Maze of Doom? Level 4. Brauche ich vielleicht noch andere Teile dafür, bis ich das machen kann. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, ich brauche noch andere Teile dafür. Um Gottes Willen, ey, es ist so krank. Eins war auf jeden Fall neben dem Baumhaus. Da gehe ich jetzt mal hin. Zwei, war ja beim Haus. Das war dann, glaube ich, der Schrank. Ohne Schaufel. Konnte man nicht irgendwas machen? Ne, Schnee räumen, nur. okay. Mann, ich brauche echt lange, bis ich den ganzen Shit hier gete. Ich bin halt echt nicht so. Ich, ich, ich spiele, um ehrlich zu sein, sehr, sehr wenig Spiele mit so. Okay, ich spiele ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Spiele mit so Storyline und alles. Deswegen, ich bin da mega schlecht drin. man hier durch? nee, muss sich wieder ducken? nee, Kameraposition wechseln. ja, okay, wo ist hier jetzt wie was? muss ich vielleicht an der über die Straße? da habe ich auch was mit der auf der Map gesehen. ich kenne es echt nicht, ich kenne es nicht. ich habe jetzt zwar diese eine Kartenteil, aber anscheinend brauche ich noch eins. Schrotthof betreten. Ich glaube, ich muss mich mal genauer umgucken. The fuck? Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so eine Superheldenvision oder sowas. Und die Folge muss auch gleich schon wieder beendet werden. Da wir gucken jetzt einfach mal, was hier ist. Ich will jetzt nicht so einen epischen Cliffhanger machen. Nach rechts gehen, nach links gehen. Oh shit. Soll ich Asi sein und einen Cliffhanger reinmachen? Nee, Mann. Wir gehen mal nach links. So ein Cliffhanger wäre jetzt schon echt assi. Vielleicht, deswegen überziehe ich vielleicht mal ein bisschen. Ja, das ist nur ein auf. Wie kannst du da so krass rumlaufen? Jetzt gehen wir mal nach rechts. Krank. Einfach nur krank. Nach links wieder. Das ist halt immer dieselbe Animation und der bewegt sich irgendwie gefühlt gar nicht. Vielleicht war diese eine Map, die ich eingesammelt habe, die Map, wie ich hier weiterkomme. Oder sowas, verstehe es nicht. Ich geh mal wieder nach rechts. Guck's besser nochmal auf die Karte. Okay, dann soll ich anscheinend also doch noch auf die Karte gucken, verlassen wir das mal und beenden ja nicht mal eine Folge und gucken in der nächsten Folge mal nach, ja gucke ich mal wie klein das ist. Okay, dann beende ich mal die Folge, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ähm, und ja, das war's von mir. Und ich sage, ciao.